Ich bin Jani König, bin 19 Jahre alt, mache Lehre als Automobilmechatroniker bei der Emil Frey in Münchenstein. Mir gefällt an diesem Beruf, dass es eine grosse Abwechslung ist. Von Tag zu Tag. Am einen Tag arbeitet man am Ford, macht er den Service. Und am anderen Tag nimmt man beim Jaguar einen Motor auseinander. Und die Abwechslung und die Bewegung brauche ich auf der Tatort. Die Schwierigkeit an diesem Lehrberuf, sind, es kann durchaus mal sehr stressig werden. Und durch das, was man halt mit Fahrzeugen schafft, wo die Kunden damit fahren, muss man dann immer aufpassen, dass man nichts falsch macht. Weil das kann gefährlich werden Und ich glaube, das ist, die Verantwortung ist schon etwas von Schwierigsten, was man, was man hier hat. Du kannst dich bei uns bewerben weil wir also in super Team sind in der Werkstatt sind. Durch den guten Zusammenhalt, den wir haben, macht es mir auch jeden Morgen Freude, um zu arbeiten Der Emil Frey ist ein super Arbeitsgeber. Sie schauen gut zu dir und bilden dich super aus. Und das war für mich auch wichtig, darum habe ich mich dort auch hier beworben.